Aber man sieht auch, Elon Musk schafft es nicht immer. Ab und zu braucht er ein bisschen länger. Ich finde es mal so ein bisschen, bisschen, bisschen, wir sind ja beide Deutsche, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, Deutschland ist schon ein bisschen auch das Land der Kritiker. Und äh, dass irgendwie die Kritiker immer sehr, sehr viel Bühne bekommen, aber eigentlich die, ähm, die Leute, die was geschafft haben, oder im Prinzip dann, wenn etwas funktioniert, dann ist es mehr so von, ja, es war ja eigentlich klar, dass es funktioniert. Also wünscht ähm, du dir vielleicht da manchmal eine andere Mentalität in, in Deutschland? Ja, ja, definitiv. Also ich. Ich persönlich empfinde das als sehr extrem, weil ich war die Hälfte meines Lebens im Ausland, war lange Zeit in den USA, in Australien. Und äh, als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich jetzt schon gemerkt, wow, das ist schon eine ganz andere Nummer. Also das ist, man merkt es nicht, wenn man im System quasi aufwächst und im System ist, aber irgendwann, wenn man da mal rauskommt und dann wieder zurückkommt, dann merkt man schon, das ist gigantisch, das ist eine andere Welt. Mhm. Ja, also der Optimismus. Der fehlt uns definitiv. Dafür äh, Land der Ingenieure und so, ähm, ich würde jetzt mal ja auch Ingenieur äh, sagen, wir, wir beißen uns aber auch gut in Pro Probleme fest und wir finden vielleicht auch wirklich die, die Nonplus-Ultra-Lösung. Weiß ich nicht, wie würdest du das einschätzen? Ja, definitiv. Äh, stimme ich dir voll und ganz zu. Nochmal Automobilwelt ist das allerbeste Beispiel. Ich meine, das sind im Endeffekt wirklich verdammt gute Produkte für einen relativ geringen Preis. Das alles Schwierige ist aber, das alles Schwierigste ist, den Anschluss auf neue Sachen nicht zu verlieren. Mhm. Wenn ich irgendwie den Anschluss verliere und jetzt in der Raketentechnik quasi 10, 15 Jahre hinten dran bin, dann kann ich sowas nicht mehr aufholen. Mhm. Das ist genauso auch wie mit Handys. Ja, wir bauen in Europa ja keine, keine Smartphones. Der Anschluss, den haben wir einfach verloren. Mhm. Das kann man jetzt nicht mehr aufholen. Also diese... diese die Engineering Disziplin, die wir hier haben in Deutschland, ist mega stark. Ja. Wir können besser als die Konkurrenz, aber das geht nur, weil wir den Anschluss nicht verlieren. Und wenn wir am Anfang ein paar Jahre den Anschluss verlieren, dann gibt es diese Szene hier einfach nicht. Hm. Und das ist in vielen Bereichen bereits passiert. Wie würdest du das einschätzen, wenn du im Ausland warst, ist es im Ausland bekannt, deutsche Ingenieure, dass die was, was können? Oder ist es so irgendwie ein hier? Dieses Bild ähm, verliert langsam. Ja. Das ist eher, dieses Bild, deutsche Ingenieurskunst, ist ein Bild, das haben unsere Väter geprägt. Das ist deren Make, das ist nicht unseres. Mhm. Ja. Das nimmt ab und jetzt wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation. Ja. Mhm. Dieses Bild ist in 10, 15 Jahren vielleicht nicht mehr ähm, das, was man im Ausland über uns denkt. Vielleicht ein optimistisches Thema? Nein, ähm, wie sieht es aus mit Timelines? Also ihr habt jetzt schon Triebwerke, Gebaut, zwei Stück, äh, seit am Testen in Schweden. Ähm, was steht als nächstes am Test an und äh, ja wann, wann sehen wir Raketen? <lacht> genau, also wir haben im Endeffekt jetzt einen Motor, der in Schweden schon ähm, die Tests durchmacht und ähm, wir gehen davon aus, dass wir Ende dieses Jahres mit diesem ganzen Qualifikationsprogramm des Motors fertig sind. Und dann können wir Ende dieses Jahres quasi sagen, okay, jetzt nur noch bauen. Und... Ähm, wenn wir dann die Investitionen bekommen, um nur noch zu bauen, dann ist es auch realistisch, dass man Ende 2022 fliegen kann. Das ist durchaus realistisch. Wie gesagt, ich war mal... Ein paar Jahre bei Rocket Lab, da hat das ganze Programm so ungefähr vier Jahre gedauert mhm. und ähm, es ist realistisch, man kann es machen. Mhm. Natürlich braucht man die Investitionen, wenn die Investitionen nicht so schnell kommen, dann dauert es ein bisschen länger. Aber unser optimistisches Szenario und es ist nicht irgendwie, es ist, ist nicht fake, es ist nicht übertrieben, es ist möglich, das in 2022 hinzubekommen. Ibrahim hatte äh, eben schon gemeint, von wenn ja, ihr habt noch zu tun mit dem Microlauncher-Wettbewerb, da ist jetzt Richtig die heiße Phase, oder? Was, wo, wo steht ihr da und ähm, ja, wo geht hin? Genau, also in diesem, in diesem Wettbewerb geben wir jetzt heute die Dokumente ab und es ist natürlich schon ein harter Wettbewerb. Wenn man sich die Kriterien anschaut, geht es natürlich auch um viel ähm, Finanzielles, also ja, hat man Investitionen gewonnen etc. Wir sind technisch sehr stark, wir haben extrem ähm, einen extremen Fortschritt erzielt mit den Investitionen oder mit dem Geld, das wir bisher ausgegeben haben, und ähm, da ist schon klar, offensichtlich, dass wir hier viele unfair Advantages haben. Ähm, ob wir gewinnen, das wissen wir nicht. Stand heute, ja. Mhm. Vielleicht gewinnt ein anderer, aber nur diese Competition wird nicht die Zukunft der Rocket Factory bestimmen. Hat es euch trotzdem was gebracht oder war das mehr so von wegen, ja, das nehmen wir halt mit oder so? Also hat man das schon irgendwie vielleicht was gelernt bei oder war es gut, dass ihr das gemacht habt oder war es im Endeffekt mehr Arbeit? Nee, war, ich fand es mega cool. Ich finde solche Initiativen genau das Richtige. Man muss, man muss in dem Markt Konkurrenz schaffen, sonst ähm, erfinden sich die Firmen nicht neu. Ja? Ich muss quasi. Ich habe den Anspruch für mich, ich möchte nicht unbedingt jeden Tag schlafen können. Ja, es muss Probleme geben, wo ich nicht schlafen kann und ich überlege mir acht Stunden lang, wie kann man das lösen. Mhm. Das ist genau das Element, das ich brauche, um wettbewerbsfähiger zu werden. Mhm. Das heißt, so eine Competition ist genau das Richtige. Wenn man ehrlich ist, und das ist zumindest meine äh, Philosophie, wenn man irgendwas anschieben möchte mit Steuergeldern, dann muss man das mit so einer kompetitiven Art von Programmen machen und ich finde, das ist genau das Richtige. Vielleicht abschließend, es gibt ja super geile YouTube-Kanäle, die sich mit Raumfahrt beschäftigen im englischsprachigen Raum, also Scott Manley zum Beispiel, Everyday Astronaut, Tim Lott, Felix Schlangen von What About It, riesengroße Kanäle auch. Gibt es da vielleicht, hast du da einen Favorit, was ist so dein, dein YouTube-Kanal? Ja, also ich schaue um, Setgage-Startup. <lacht> <Wow. lacht> Yay, yeah, richtige Antwort, cool. <lacht> Ja, ich ähm, bin, bin total waff. Total vielen, vielen Dank, dass du trotzdem das Wettbewerb, also dass ihr heute abgeben müsst, dir äh, so viel Zeit genommen hast, die, meine Fragen zu beantworten oder die, vor allem die Fragen der Community. Ähm, das war total spannend. Ich habe äh, viel Neues gelernt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr ein geiles Konzept habt und äh, dass ihr wisst, was ihr tut und, und wo es hingeht und dass ihr damit auch ordentlich was reißen könnt. Und ähm, <lacht> Das ist total spannend, wenn ich hier durch die Gegend laufe, ich habe mich hier wirklich frei rumlaufen lassen und so. Und, das Leuchten bei den Ingenieuren zu sehen und so und also dass ihr Biss habt, dass ihr Bock habt und hier ähm, was reißen wollt. Und ähm, ja, das ist schon alles sehr beeindruckend. Und ich, ich ja, ich wünsche euch, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass das alles, alles klappt und so und ähm, ja, hoffe, ihr ladet mich wieder ein. Ja, super, werden wir auf jeden Fall, ich cool. hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja. Wir haben dir viele Details gezeigt. Ähm, ja. Danke, dass du gekommen bist und ähm, du kommst bestimmt mal wieder. Ja, cool. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Äh, wir machen gleich noch eine Fabrikführung und dann gucken wir uns ein bisschen an, wie hier Raketen auch gebaut werden und äh, was äh, hier aktuell der Stand ist und wo es hingeht und wie so eine RFR-1 aussieht. Ansonsten sehen wir uns nächsten Montag. Bis dahin, immer schön sehr bleiben. Dein Moment.